Ab September bildet die Holding Graz wieder Lehrlinge in 15 unterschiedlichen Lehrberufen aus. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ein Lehrberuf was Schönes ist. Ich bin selbst gelernter Bürokaufmann und habe es eigentlich sehr genossen, die unterschiedlichen Zugänge, die man findet. Einerseits im Bereich der betrieblichen praktischen Ausbildung und andererseits in der Allgemeinausbildung. Ich hoffe, dass sich viele Bewerberinnen und Bewerber finden werden, die bei der Holding Graz ihre Lehre machen möchten und da eine gute Berufsausbildung in einem sicheren Unternehmen machen werden. Es hat sich besonders gut bewährt, dass wir in unserem Konzern seit Jahren viele Lehrlinge zu qualifizierten und gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen entwickeln. Gerade in Krisenzeiten hat es sich auch bewährt, dass wir in unseren täglichen Aufgaben zum Funktionieren der Stadt unsere eigenen Mitarbeiter dazu ausgebildet und entwickelt haben. Wir werden auch diesmal wieder für die Mobilität, für die Infrastruktur, für Wasserversorgung und viele andere Bereiche tolle Jobs anbieten und würde mich freuen, wenn sich sehr viele Lehrlingssuchende bei uns melden.